Und an der Steigung habe ich gedacht, hier frage ich den Luca, erzähl mir dein Leben von Anfang an. Dann brauche ich so lauter Atemlosigkeit nicht weiterfragen. Es ist schon wirklich eine schöne Gegend. Du startest normalerweise von Nürtingen aus und du sagst auch, also Süddeutschland ist ein guter Spot für den Laufenbiker, genau. auch im internationalen Wettbewerb. Genau, also es ist definitiv als ähm, Reisestandort oder als Stützpunkt sehr gut. Und dann ist es aber auch zum Trainieren toll mit der Schwäbischen Alb. Es ist äh, optimal, da oben hat man wirklich seine Ruhe, kann viele Kilometer abspulen. Gleichzeitig ist es aber auch bergig. Klar, nicht wie in den Alpen, aber da ist man ja auch relativ schnell. Ich habe den Stuttgarter, und Frankfurter und Münchener Flughafen recht nah. Ja. Ähm, von dem her ja, da haben es andere wesentlich schwieriger und äh, da kann ich wirklich von Glück reden, ja. Wir also müssen, müssen mehr reisen, um an ihren Wettbewerben teilzunehmen, Genau, als Genau, du, und das ja, dann ja. eben hier noch so eine Hochschule ist, auf der übrigens auch schon mein Vater studiert hat. Oh, oh. <lacht> ähm Family <lacht> Business, so genau, Ja, das wäre jetzt vielleicht übertrieben, <auch. lacht> <lacht> ähm, aber ja, passt es mir ähm, gut, genau. So, da fahren wir dann mal durch. Ja.